Am Ortsrand von St. Daniel im schönen Kärnten in Österreich steht Pauls Familienhaus. Ausgestattet mit allem, was den Aufenthalt angenehm macht, können hier bis zu acht Personen ihren Aufenthalt genießen und Kinder freuen sich über den angrenzenden Spielplatz. Pauls Familienhaus ist ausgestattet mit allem, was man für einen erholsamen Urlaub benötigt. In der großen Küche können Sie die Produkte der ortsansässigen Biobauern zu leckeren Gerichten verarbeiten. Ob bei schlechtem oder gutem Wetter, hier finden Sie die Entspannung, die Sie gesucht haben. Das Geiltal, in dem St. Daniel liegt, ist besonders für seine Slow-Food-Travel-Region bekannt. Hier wird kulinarischer Genuss mit den Produkten der ortsansässigen Erzeuger aus allen Bereichen großgeschrieben. Ausgehend von der Gründung im Gasthof Grünwald und dem Biohotel ist die Region international bekannt geworden. Von St. Daniel aus lassen sich viele Aktivitäten starten. Die Nähe zu Italien und Slowenien bieten noch mehr Möglichkeiten, aber auch in der näheren Umgebung findet man zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Freizeitbeschäftigung und natürlich Natur pur. Ob Wandern oder Skifahren oder per Lift die Gipfel erklimmen, immer wird man mit grandiosen Aussichten und der wunderschönen Natur belohnt. Es gibt einfach immer was zu entdecken. Buchen auf See für ihren nächsten Urlaub Pauls Familienhaus über Airbnb.